Ich gehe davon aus, dass die Institutionen jetzt eine gemeinsame Position haben und dass wir heute so weit kommen, dass die technische Mission wieder nach Athen fahren kann, damit es zu einem Ergebnis kommt. Kann es denn eine euro ruschenland geben ohne IWF? Dann wäre es ein anderes Programm, denn dieses Programm, das wir verabredet haben 2015, schließt die Beteiligung des IWF ein. Aber ich glaube, es ist eine sehr theoretische Diskussion. Der IWF wird sich beteiligen. Steuern wir auf eine neue Euro-Gruppe zu? Nein, wir sind im Gegenteil auf ganz gutem Weg. Die Eurozone Euro hat mehr Wachstum. Alle Mitgliedsländer haben Wachstum. Bei Griechenland sieht es auch danach aus, dass wir jetzt doch bald zu einem guten Ende kommen. Das heißt, wir sind in einem schwierigen Umfeld auf einem guten Weg. Aber das ist ja auch wichtig, weil der, die Aufgaben für Europa dringend und nicht leichter geworden sind. Wie soll Griechenland jemals von seinem Schuldenberg runterkommen? Das Entscheidende ist, dass Griechenland sich wirtschaftlich so entwickelt, dass es, seine, mit seinen, dass es wettbewerbsfähig wird. Darum geht es. Und die Schulden, die Schulden sind nicht das entscheidende Problem im Augenblick von Griechenland, denn die sind langfristig finanziert, sondern wichtig ist, dass Griechenland das Vertrauen auch der Märkte zurückgewinnt, aber vor allen Dingen Griechenland braucht mehr Wachstum und weniger Arbeitslosigkeit. Herr Vogel, Minister, ist damit die Befragung auf dass die Endphase der Militärmaßnahmen die Zeit der Wahlen beeinflussen großen Entwicklungen ändern Ich glaube, alle Beteiligten haben ein Interesse dass wir jetzt bald zum Abschluss kommen. Eigentlich war ja verabredet, dass wir letztes Jahr schon zum Abschluss kommen. Das lag nur daran, dass Griechenland immer ein bisschen länger braucht, als es ursprünglich vereinbart worden ist. Mit den Wahlen hat es keinen unmittelbaren Zusammenhang. Ja, vielen Dank. Guten Tag.